Nein, nein, nein, nein, <lacht> scheiße. Hallo Freunde der Virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich zeige euch die Demo von Outlier und Outlier ist von der Entwickler Joyway. Joyway hat auch Stride Against äh, Time Hacker. Ja, und jetzt Outlier noch rausgebracht. Also die äh, sind ganz gut dabei. Sind auch noch, ich glaube, die Spiele sind alle noch in Entwicklung. Aber äh, ja, warum nicht mehrere Spiele rausbringen, wenn sie es auch wirklich weiter verfolgen und immer wieder Updates raushauen, ist es natürlich gut. Und äh, ja, Outlier ist ein Rock-like game Das heißt, wenn wir sterben, geht es komplett von Null zurück und äh, wir müssen alle Upgrades, alle Waffen und so weiter wieder neu sammeln. Und äh, ja, die Welt, die wir vor uns haben, wird immer wieder neu aufgebaut. Das heißt, wir leben, äh, ja, wir haben nie die gleiche Map vor uns. Immer wieder gibt es andere, ja, Wege und so weiter. Natürlich sieht das Setting immer gleich aus, aber die Welt äh, ist immer wieder anders und äh, ja, ist natürlich auch von Vorteil. Outlier erinnert mich so ein bisschen, ja, ganz, ganz wenig an Destiny, also vom ja, Man hat so eine, so eine Dächfunktion, das heißt, man kann hochspringen. Ist dann auch so ein bisschen, ja, nicht so wirklich schwebend in der Luft, aber ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist bei Destiny natürlich auch. Und äh, von den Waffen und so weiter äh, erinnert mich das auch äh, sehr an Destiny. Ist so Science Fiction Fantasy angesiedelt in dem Setting so. Wir haben normale Pistolen, wir haben ein äh, bisschen Magie. Wir haben Telekinese, die wir benutzen können. Und äh, ja, die Telekinese hat mir so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Immer wenn ich, äh, oder nicht immer, aber ab und zu, wenn ich mal so einen Gegenstand mehr packen wollte, um, um den zurückzuschleudern zu irgendeinem Gegner, ähm, ja, hat es ab und zu mal gehakt. Ich konnte den Gegenstand entweder nicht aufheben oder nicht zu mir ziehen. Ich konnte den dann eventuell nicht wegschleudern und so weiter und so fort. Es kann natürlich auch sein, dass es mit der äh, ja, Problematik Grifffunktion Wild Index zusammenhängt. Das erwähne ich am Ende auch noch mal. Aber ähm, ich habe so meine Tests gemacht und eigentlich haben die Index-Controller die ganze Zeit vernünftig funktioniert, haben die Grifffunktion erkannt und äh, von daher denke ich, dass es eher am Spiel liegt. Ich hätte es gerne nochmal mit der Oculus Quest 2 probiert, aber die ist leider zur Reparatur, das heißt, ich kann erst später mal testen, ob es mit den Touch-Controllern besser läuft. Aber werde ich mit Sicherheit dann auch nochmal machen, wenn ich meine Quest 2 wieder erhalten habe. Schauen wir mal ganz kurz auf die Steam-Seite von outlier und äh, ja hier sehen wir entwickler ist joyway und dann können wir mal ganz kurz reinschauen was joyway so gemacht hat ja stride ist noch immer in der entwicklung against ist dieses musik rhythmus game ein ähm, bisschen dunkleres setting sage ich mal hat mir aber auch mega gut gefallen braucht aber auch noch feinschliff time hacker hat mir auch sehr gut gefallen war für mich auch nur so eine kleine überraschung ähm, vom gameplay hat mir das sehr zugesagt ja so, das sind die Spiele, die ich so von Joyway auch kenne. Und äh, ja, unterstützt wird Valve Index, HTC Vive und die Oculus Rift. Und äh, ja, WMR-Brillen sind jetzt hier noch nicht aufgelistet. Wer weiß, ob das noch kommt. Hier könnt ihr euch die Demo herunterladen und äh, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr sagt, oh, das Video hat mir jetzt ganz gut gefallen, ich möchte das gerne mal ausprobieren, dann äh, ja, ladet euch die Demo mal runter. Wenn ihr das gemacht habt und äh, habt das Spiel mal getestet, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr unter die Kommentare mal euren Eindruck so vom Gameplay schildert. Ähm, ja, auch aus eurer Sicht, was haltet ihr von Outlier? Ist es wirklich, kann es ein cooles Game werden? Oder sagt ihr so, nee, das ist echt noch zu unausgegoren, das Ganze? Mir fehlte jetzt die, äh, ja, ein bisschen mehr Musikuntermalung, äh, wäre nicht schlecht, aber äh, ich denke, das kommt noch alles. Äh, Feinschliff, was die Controllersteuerung angeht. Ich hatte auch meine Probleme, Waffen in den Slots zu packen und wieder rauszuholen. Die waren auf einmal weg. Äh, das funktioniert auch noch nicht so ganz gut. Und dann hatte ich Probleme. Man äh, findet diese Feuersteine zum Beispiel und äh, ja... Den wollte ich eigentlich in die rechte Hand packen, dann war er aber mal links im Slot und ich konnte das dann irgendwie nicht mehr wechseln. Ähm, kann aber auch sein, dass ich mich ein bisschen dumm angestellt habe, möchte ich nicht ausschließen. Ja, man kriegt verschiedene Waffenfähigkeiten, Upgrades und äh, ja, die machen das Spiel dann immer ja, besser, sage ich mal, oder unseren Charakter stärker. Und äh, ja, man merkt das natürlich dann auch im, im Verlauf des Spiels. Ich bin gespannt was äh, da in Zukunft noch auf uns zukommt, welche Updates daraus kommen, äh, wenn das Spiel mal auf dem Markt ist und äh, ja, ich werde es auf jeden Fall weiter auf dem Radar halten, weil ich finde das Spielprinzip super, das Setting gefällt mir und ich hoffe, dass die da noch äh, einiges verbessern und äh, da gehe ich aber von aus. Okay, Leute, ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, Leute, willkommen bei der Demo von Outlier und ja, es gibt ein Tutorial, was ich jetzt schon gemacht habe, da werden einem die, ja, die Basics so ein bisschen erklärt, wie man springt, wie man schießt und so weiter und so fort. Finde ich jetzt erstmal hierfür nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir so ein bisschen Gameplay sehen. Leider haben wir aber auch keine Setting Möglichkeiten. also in der Demo sind noch keine Settings freigeschaltet. Von daher müssen wir noch ein bisschen uns gedulden, bis da mal die richtige Version rauskommt. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal einfach einen Run und dann äh, ja. erzähle ich da so ein bisschen was drüber. Ich habe jetzt ein paar, ja ein paar Runs durch, ähm, ja mal besser, mal schlechter. Ich habe noch ein bisschen Probleme mit den Fähigkeiten, also besonders diese Fähigkeit, ich kann hier diese Gegenstände zurückschleudern. Und äh, ich glaube, ich habe da wieder meine Schwierigkeit mit dem Valve Index Controllern. Aber zeige ich euch gleich mal. So, die Waffe. Wir müssen immer, wenn wir was aufheben, erstmal den, äh, die Trigger-Taste halten, damit das auch hier wirklich aktiviert wird und ja, dann können wir uns hint hinten an den Schultern haben wir links und rechts haben wir jeweils einen Slot, wo wir die Waffen dann positionieren können und äh, diese Gegenstände können wir immer wegschleudern zu den Gegnern und das ist ganz praktisch, wenn es gut klappt und ja, dann haben wir noch die Fähigkeit, wir können springen, also ziemlich hoch aufspringen, das nennt sich Dash und ja, jetzt schauen wir mal. Habt ihr schon gesehen? Und wir schalten immer wieder mehrere Fähigkeiten frei im weiteren Spielverlauf. Wir hier, funktioniert auch echt gut, muss man sagen. Oh. Nachladen machen wir mit dieser Bewegung nach unten. Und wir schalten im Laufe des Spiels auch noch bessere Waffen frei. Ich hoffe, das kann ich euch gleich auch noch zeigen. Okay. Packen wir uns mal hier was. So, hier haben wir so einen Stand, wo wir uns Upgrades holen können. Oh, was hat der denn? Kann man uns den auch schnappen? Okay. Jetzt hat der So, okay. Hier haben wir jetzt so einen Stand, äh, wo wir Upgrades uns holen können. Einmal standard -Heal. wir haben hier einmal unsere, äh, ja, unser, unser HP, 96 von 100, also brauchen wir kein Heal zu nehmen. Dann haben wir Pull Range, das ist diese ähm, ja, Entfernung, wo wir die Gegenstände zu uns holen können. Deadly Accurate äh, ist ähm, Zielgenauigkeit, dass man einen höheren Schaden ausübt. Und wir nehmen jetzt mal Pull Range, hier steht es auch nochmal, Increases Telekinese, Grab Distance bei 5 Meter. So, das habe ich jetzt aktiviert und jetzt sehen wir schon, zack, von etwas weiter weg können wir jetzt auch diese Blöcke holen und dann eventuell zu den Feinden schleudern. Da oben sehe ich jetzt noch so einen Stand, da gehen wir jetzt mal hin. Also diese Stände sollte man auf keinen Fall auslassen. Die sind extrem wichtig. Da ist wieder einer. So, Sharp Eye, Deadly Accurate, Enhanced Flow. Weiß ich nicht, was das ist. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Increases Velocity and Damage plus 20% auf Items thrown with... Ah, okay. Ja, aktivieren wir einfach mal. Also wir machen jetzt mehr Schaden mit den geworfenen Gegenständen. Das ist natürlich auch sehr gut. So, hier haben wir wieder so einen Stand. Shield finde ich ganz gut, ganz praktisch. Kriegen wir so ein bisschen ein Schutzschild. so Wieder was? Pull-Range-Deck-Schild. Äh, nehmen wir hier das mal. Increase Damage per each true shot. Resets to 0 after miss. Also nach jedem Schuss, den wir treffen, machen wir mehr Schaden. Wenn wir einmal äh, nicht treffen, wird das äh, wieder auf Null gesetzt. Das Ganze. Okay. Hier haben wir haben so, unsere. Ja. Wir schließen sich gleich die Tore. Da muss man so einen kleinen ja, Boss-Fight machen. Das ist kein richtiger Bossfight, aber. So ein bisschen was hat's davon. Firegem hatte ich noch nicht. Oh, trigger to cast fireball. You gain abilities ah, jetzt by finding gems. das ist gut. To activate a gem, grab it with the grab button, hold the trigger and put it to the slot on your opposite hand. Or hold the trigger a bit longer to put the stone into the hand in which you hold it. Okay. Wir sollen den jetzt? Hm? Hier rein. To throw a fireball, hold the trigger, make a throw like movement with your hand and release the trigger. Before throwing, you can twist the fire in your hand with the trigger held down to make the projectile more. Cool. Das gefällt mir. Cool. kann hochwerfen. Was mehr für diese... Nein, nein, nein, nein! <lacht> Scheiße! <lacht> ja, habt ihr gesehen, Leute, wie schnell das geht, dass man kaputt ist? Okay, jetzt müssen wir einen neuen Run starten. Wie gesagt, wenn man stirbt, direkt vorbei, ist, äh, dann startet alles neu. Ja, und wie ihr hier seht, habe ich wieder Probleme mit meinen Index-Grips, obwohl ich meine Handschuhe anhabe. Also ich äh, bin froh, wenn es da irgendwann mal eine vernünftige Alternative gibt. Ich, hab, ich bin da immer mit am Kämpfen mit diesen Dingern. So, okay, weiter. Weiter am Text. Will dann, jetzt will er den Slot nicht mehr benutzen, oder was? <lacht> Na komm. So, jetzt hat er es aber... Hier, haben wir hier was? Ja, komm. Okay, der will er gerade nicht. Ja, jetzt will er auf einmal. Okay, komisch? Okay. Nehme ich aber so hin. Standard Heal, 100 Hammer. Pull Range. So, weiter geht's. Oh, jetzt kommen wir direkt zu diesem kleinen boss -Fight. Oh, hier haben wir eine neue Waffe. Die kenne ich schon. Die hat Munition, die immer wieder kommt. Fliege. Dinger sind echt nervig. Aber Wo Also, die Waffe ist echt cool. Packen wir erstmal weg. Dann schauen wir mal ganz kurz uns hier oben, ob wir hier noch Upgrades finden. Bevor wir irgendwas verpassen, vergessen. Wir können es aber überall festhalten, ist das Gute, ne? So, jetzt müssen wir mal... Genau, wo ist er, wo ist er? Wo ist der Gegner? Das war das für ihn, oder? Au! <lacht> oh. Also, die Waffe ist echt super! Na komm! Fällt mir. Und wo ist der Typ? So was nehmen wir, was nehmen wir? Okay, ist standard hier? Das ist aber echt nervig, die Typen. <lacht> so. Wow. sehr gut wieder Upgrades. Was haben wir denn hier? death from above. Pull range. Deadly accurate. Wir machen hier das. Leider so. den äh, Feuerwerfer habe ich jetzt nicht mehr. Dann müssen wir mal weiterschauen. Da oben ist noch was. So. Ja, Standard hier. 67, okay. Aber sonst noch irgendwas übersehen. Da geht's weiter, ne? Nicht mit mir. Nicht mit mir. Also als ich die Trailer gesehen habe, das erste Mal habe ich mir das Gameplay so ein bisschen anders vorgestellt. Aber... Es kann echt was werden. Bisher bin ich mit der Steuerung der Index-Controller noch nicht so zufrieden. Aber wer weiß, was noch kommt. Okay. So, jetzt müssen wir mal weg hier. nicht mehr viel. Leben. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal irgendwo Leben finden können, werden wir die Chance auch nutzen. <lacht> Wo ist er denn? Komisch, okay. Ah, das war's. Haben sie mich erwischt? <lacht> okay, so. Starten wir nochmal. Also bisher gefällt es mir echt gut, muss ich sagen. Es äh, ist hier und da natürlich noch Optimierungsarbeit gefragt. Aber... Gut, ist natürlich auch eine Demo. Dafür ist eine Demo da, um auch Feedback zu erhalten und so. Die andere Waffe gefällt mir besser. Okay, schnell, schnell entscheiden. Noch was finden. So, das war's. <lacht> so, da hat, hat das gut funktioniert, was ich wollte. So, da ist aber hier nichts mehr ne, zum Sammeln. Okay, jetzt kommt der erste Gegner. Da ist wieder die gute Waffe. Die werden wir uns dann auch schnappen. Die gefällt mir nämlich sehr gut. nicht abgeben. Die ist zu gut, die Waffe. Da haben wir fast, fast alle ausgelöscht da hinten. Da hinten ist noch eine sehr große. Okay. Erstmal noch ein Upgrade ziehen. Damage Boost. Machen wir uns mal einen Damage Boost. Weak Spots, habe ich noch nicht gehabt, Standard Heal, 80 haben wir noch, ne komm, Weak Spot, Increase Damage of Critical Shots by 30%, Go for the Ice. Mhm, mhm, mhm. Okay, ganz kurz gucken, wo ich hier im Raum bin, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. So. Na komm, nehmen wir nochmal Standard hier, dann haben wir wenigstens wieder 100 Standard. <lacht> noch was? Nee, okay. Außer hier so ein Felsblock, den wir gleich mal nutzen können. Okay, Rot direkt dunkel. Na komm, jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen am Kämpfen. So. Okay, komm. den hier nehmen, aber... Jetzt aber! Also das klappt irgendwie ab und zu nicht. Ich weiß nicht warum, ob es mein Problem ist, controller -technische Art, aber das mit der Waffe und so klappt ja auch ganz gut. Oh, ja. ja. Ich hätte den gerne auf dem rechten gehabt, weil ich mit links gar nicht so gut werfen kann. Kann ich den auch wechseln? Ich muss jetzt mal... Oh, durch die Map geflogen. Guck mal. Tschüss, schöne Map. <lacht> Ja, Leute, ich würde sagen, das war es dann erstmal von Outlier. War ein kleiner Einblick für euch und auch für mich. Ich habe äh, jetzt ungefähr eine Stunde gespielt insgesamt und äh, ja, wollte euch mein Fazit mal so mitteilen, ich hätte das ganze gerne auch noch mal mit der Oculus Quest gespielt, damit ich mal andere Controller habe. Die ist aber leider zur Reparatur, das heißt, ja, ich kann sie jetzt nicht ähm, hier probieren, die Version mit den Touch-Controllern. Hätte ich gerne gemacht, weil ich habe ab und zu mal das Problem gehabt, dass ich wirklich, wenn ich was gegriffen habe, zum Beispiel einen Felsblock, der war vor mir, dass ich den nicht mehr wegwerfen kann. Oder äh, dass ich ab und zu eine Waffe nicht mehr hinten reinlegen kann. Aber wie ihr seht, immer wenn ich drücke, Lässt, äh, greift der und lässt aber auch wieder los. Also das ist nicht ein Problem jetzt von den Controllern, was ich äh, sonst so habe mit den mit den Index-Controllern. Also das ist jetzt kein Problem. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber die Probleme hatte ich jetzt. Ich möchte es aber jetzt nicht komplett aufs Spiel äh, schieben, weil ich habe äh, meine Problemchen mit meinen Index-Controllern, deshalb ja auch die Handschuhe hier. Wenn meine Hände so ein bisschen feuchter werden, dann gibt es hier Probleme mit den ja mit dem griff aber das das sehe ich jetzt nicht so, dass es jetzt hier wirklich ein Problem von den Index-Controllern war. Aber ich lasse mich echt überraschen, wenn ich die äh, Oculus äh, wieder habe, die, die Quest 2, dann werde ich da definitiv mit den Touch-Controllern nochmal probieren. Und äh, ja, mal schauen, inwieweit äh, das ein Problem von den Index-Controllern war. Ja, zum Gameplay. Erstmal cool, dass man hier äh, Waffen hat. Man hat so eine Art Magie. Man, ja, Telekinese, dann haben wir, können wir so ja, Feuersteine benutzen. Ich weiß nicht, was sonst noch so kommt. Scheinbar kann man ja wirklich in jeden Handschuh einen Slot packen. Wenn man dann die Triggertaste hält, hat man dann irgendwas. Ich kann mir noch vorstellen, dass Eis gibt und äh, Blitz oder sowas. Wer weiß, was da noch alles kommt. Ich finde, das hat so alles ein ganz, ganz kleines bisschen Destiny-Feeling. Ähm, ja, ja kann man jetzt nicht so ganz genau in diese Richtung gehen, aber vom Springen her, von den Waffen her, sie, die sehen so ein bisschen äh, auch danach aus, äh, das, was ich jetzt gesehen habe. Also geht's so vom Stil her in diese Richtung. Ja, man muss natürlich auch äh, dieses ähm, Gameplay mögen, das heißt, man hat eine äh, Map vor sich, man stirbt, man fängt wieder von vorne an, ohne komplett alles, was man sich aufgebaut hat, aufgesammelt hat, geht es von neu los und... Ähm, ja, also ich mag diese Sachen wie Indes und so weiter. Äh, Compound war ja auch in diese Richtung. Ich finde es eigentlich ganz cool. Man äh, hat immer wieder ein neues Level vor sich. Also es ist nie alles gleich. Es wird immer neu aufgebaut. Und äh, ja, mir gefällt dieses äh, Gameplay auf jeden Fall. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, ob hier noch andere Maps reinkommen. Wenn sie vom Look her anders, andere Gegnertypen und so weiter und so fort. Ja, Leute. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufen halten, wenn es neue Versionen von Outlier gibt. Und äh, die teste ich natürlich dann auch gerne. Und äh, ja, halt auch so auf dem Laufenden. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos von mir gibt. Und äh, ja, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.